Arten von Fortnite-Spielern. Das Gamer Girl. Ja, okay, dann äh, lass eine Runde Fortnite spielen. Komm, mach dich ready. Let's go. Ja, warte, oh, ich muss mir noch kurz was aussuchen. Moment. Was aussuchen? Oh, oh mein Gott, das ist genau Wollen mein Wollen wir spielen. vielleicht einfach... Oh Gott, der kommt ja voll zu mir. Ja, das ist echt ein toller. Du musst dich ready machen. Hab ich doch. Mach, nein, du bist nicht ready. Unten rechts ready drücken. Äh, ich drück doch unten rechts. Nee, tust du oh, Mann, hast du schon mal gespielt? Ja, natürlich. Ich habe 400 Spielstunden. Nur weil ich eine Frau bin, ist so gemein von dir. Wie viel Geld machst du noch mal im Monat? Ist ja, also ist jetzt auch egal. Lass einfach nur Runde Fortnite spielen. Komm, wir holen jetzt den Win und gut Nein, ist. Nein, sag ja. mal, wie viel Geld macht man da so? Nee, ist ja, ist voll egal. Wirklich, brauche es. Stimmt es, dass man davon reich wird? Nein, jetzt ist ja auch egal. Brauchen wir jetzt auch nicht drüber. Ich kann echt äh, gute Häuser bauen. Also ich habe das ja, wie gesagt, 400 Spielstunden. Und ähm, ähm, ich, bin, ich bin schon so ein richtiges Gamer-Girl, würde ich sagen. Also ähm, ich, ganz kurz: In Fortnite es nicht ums Häuser bauen, aber es ist echt nice. Äh, sollen wir ums Häuser bauen. absolut nicht. Da so, kommen ja. jetzt. Wir werden über Gegner sein. Wir müssen direkt, direkt drauf gehen, Muss ich sein auf jeden Fall. Sprichst du raus? Ja. ja. du musst rausspringen, Hallo. Wieso macht ihr das nicht automatisch? Verdammt. Spring doch einfach raus aus dem Bus. Du musst drücken. Mein Gott, ja, jetzt komm nach flessenpark ja. und hilf mir. Ja. Ich lande ja vorne bei der Hundehütte. Wo bist du? Hey, meine Süßen. Hey, hier ha ist hallo. Hier wie, heim wär's, heim du einfach, wie wär's, wenn und du mir vielleicht ja, einfach. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Hey! Hallo, ja, ist doch egal, und, jetzt haben wir... Äh, Hallo? Äh, Lass mir ein Follow da und heute Abend Ey, ganz ehrlich, das ist so dumm. <lacht> Was? Ja, wieso hilfst du mir nicht? Komm doch mal zu mir, ich brauche dir ich brauch deine Hilfe. Muss man meinen eigenen Charakter erstellen können. Das ist nicht Sams, Mann, wovon redest du? Ey, du, bist, du bist doch in der Nähe. Hallo? Ja? Ah, ja, ja. Nee, hey. musst, ich nehme gerade auf. Hallo? Ja, ich, ich. ja, nee, du musst ein bisschen mehr Ausschnitt zeigen, dann läuft es auch. Wieso machst du dir das Haus kaputt? Hilfe doch mal! Hallo Leute, hey! Hey Nachbarn, kann ich dir den anfreunden? Oh, schau mal, der Nachbar hat schon. Ah! Ich muss auch noch meinen dummen Eiweißshake trinken, damit alle denken, ich mache Sport, obwohl ich gar keinen mache. Der Skinflexer. Ey, ich es echt richtig cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ey, ey, egal, Dank. egal, ey. Weißt du was? Guck mal hier. Weißt du, was ich für ein Skin hab, Alter? Schädeltrufer. Let's go, Alter. Woo! Der ist so rare, ganz ehrlich. Ey, ich spiele da Season 2. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch schon die ganzen neuen Skins, ne? Die habe ich vorher bekommen von Epic Games. Guck mal hier, ey. Die ganzen NFL-Skins. Richtig geil, Alter. Richtig geil, ey. Loser, du hast dort Standard-Skin. Ey, guck mal hier. No Skin Noob. Ja, den Skin hast du nicht, du Bob, ne? Ihr seid alles Versager. <lacht> Ich, ich hab alles Skins in Fahrt. Ja. Das Arschloch. Ja, okay, komm, wir gehen Lucky Landing. Ich weiß, wo es lang geht. Komm, komm, komm, komm, komm. Okay, cool, dann habe ich ja endlich mal. Einen ja, Sieg. komm mit mir schon. egal, ey, du gewinnst eh ja nicht, aber ich carry dich schon durch. Alter. Du bist ja auch ein Mädchen du kannst gar nicht spielen. Was machst du denn? Ey, ey, ey, lass mal liegen, lass mal liegen, lass mal liegen. Das meins, das meins, das meins, das meins, das meins, das meins, das meins, meins. Oh mein Nein. Gott, ja, meine Waffe, ey, verpiss dich mal. Ey, nimm mal, gib mal hier die Waffe her. Ja, ich brauche auch. Nein, verpiss dich doch jetzt mal. Komm mal hier die Waffe, siehst du die? Und die ist mir. Du bist richtig schlecht in dem Spiel, wirklich. Aber ganz ehrlich, mit mir wird das schon laufen. Da vorne sind welche. Achso, ja, kein Denk für mich. Einer genockt. Kann dir jetzt halt nicht helfen. Einer genockt hier, direkt finischen den Victor. Ja, guck mal hier, den Loop, kann dir nicht Alter, direkt, direkt wegfinischen. Ja, ja, komm, halt mal der Maul. Hey, ja, ja, komm mal her jetzt. Ja, ich kann nur noch. Nein, was machst du denn? Ich hab keine Waffe. Ja, Loop, Alter, guck mal hier, wie easy der oh, jetzt war. Ganz ehrlich. Ich, oh, ich hab endlich eine. Ja, hier gut. ist noch einer, komm, Ach, komm, komm. Cool. Das sind beide und ich kann dir nicht helfen, weil ich keine Waffen habe verdammt. Hey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Du bist doch so schlecht im Spiel, Mann! Der Atmer! Willst du droppen? Sollen wir hier, ja, äh, sollen wir Shifty gehen? Da sind bestimmt eine Menge Gegner. Ich hab richtig Bock auf den Epischen, Alter. Komm, let's go! Ey, ähm, du atmest, du atmest übertrieben krass, wirklich. Du bist richtig krass am... Hallo? Ehrlich, das ist richtig... Wo landen wir? Du atmest grad... Hallo, ey! <lacht> ey, es ist wirklich... Es ist ganz... ganz, Es ist saulaut mit dem Atmen. Bitte hör mal auf! Ja. Mann, bist du, Shifty Chefs, komm, let's go! Ja! der orientierungslose ich hab einen schönen rucksack ja wo bist du denn hey komm mal komm mal hier vorne komm mal ey bleib mal stehen bleib in mal stehen bleib mal bleib mal bitte Schloss stehen bleib mal bitte stehen nee nee nee warte geh mal nicht raus. alleine geh, geh mal bitte nicht alleine. bleib mal kurz bei mir bleib mal kurz okay, bei mir warte. Bitte. hinter dir hinter dir hallo hinter dir Andersrum. rum dreh dich mal rum hier vorne links zu den häusern w komm komm Ach, komm her, komm her, komm her, komm her. Hol dir mal ein paar Kisten hier, komm. Du brauchst sicher nicht noch Waffen, oder? Wo ist die Kiste? Hier ist nur eine Ecke. Wo ist die Kiste? Die habe ich schon geöffnet, alles gut. Komm mal hinter mir her, bitte Komm hier Richtung N-O. Ey, du rennst, hallo, du rennst hier falsch. Komm mal, komm mal her. Hä? Renst, du rennst Was in die falsche Richtung. Richtung. Nein, nein, hier. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, ich fahre mir noch ein paar Mats. Flieg mal bitte nicht nach okay. Tilted rein, weil hier werden auf jeden Fall eine Menge gehen. Also. Ey! Okay. Geh mal nicht, ey, geh mal nicht nach Tilted rein. Geh das mal ist nach ist Tilted nicht nach Tilted, Tilted rein. Tilted. Tilted. Das ist hey, Tilted. Wo sind die denn? Sag mal, sag mal Koordinaten. Das ist einfach. Ja, genau, du bist schon richtig. Ey, Mann, ich hasse es. Du sollst mir Koordinaten sagen. Okay, vorsichtig, hier wird irgendwo eine Falle sein. Bitte pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Lass der Gegner, lass der Gegner. Was okay. machst du denn? Oh, oh. Och mein Gott, Alter. Der Müllsammler. Ja, okay, nice. Ich ja, hab beide Gegner down. Warte mal, ich so hier mal kurz ja, meinen ganzen sehr gut. aus, den ich nicht brauche hier. Komm so, mit, Spieler. Okay. ich habe gute Waffen. Ich kann dir helfen. Nimm die blaue ruhig. Nee, ich, ich, hab, ich hab schon, ich hab schon. Nimm du die doch. Ich hab schon alles, was ich brauche. Okay. Boah, gut, hab ich geilen Loot heute. Oh Mann, hier liegt nur Scheiße so blöde Granaten und sowas, was kein Mensch noch braucht, ey. Ja, ist Granaten. egal. Lass in die Zone gehen, lass in die Zone gehen, dann würde ich sagen. Oh? Nee, warte, wo, wo, wo? Nee, ist egal, ist wo, egal. Wo, wo, wo? Ist, nein, ist nicht so nein, wichtig. Ich die. Oh. Wo sind die Granaten? Mann, was ist denn mit dir? Ich brauch die Granaten, ich brauch die Granaten. Oh, da vorne liegt. Hey, ja, was machst du denn? Sp entspann dich doch mal. Wo rennst du hin? Lass uns in die Zone. Oh, lass Sie in die Zone. Oh, Lass uns die Zone. Hä, hey, bist du dumm? Nimm doch die goldene Waffe hier mit. Warum nimmst du denn das ich Schild mit? Ey, dann dropp doch irgendwas anderes einfach. Nein, oh mein Gott, mit dir zu spielen ist so stressig, Mann. Was soll denn das? Ah, die Scheiße. Okay, lass uns. Hä, was machst die du denn? Die auch lass, nicht. Lass doch mal die Sachen. Die hey, Nimm doch die Schildies einfach. Scheiße Hallo, was auch ist denn mit dir? Der Matzgeier. Hey, guck mal, guck mal, mein Skin, wo bist Kann du? Kann gerade nicht, ich muss Mats fahren. Ich muss hier Matz fahren. warte mal. Äh, können, wir Wailing, können Wailing nee, wir Wailing, Lass Wailing Woods. Wailing Woods, Wailing Woods, Wailing, Wailing, Wailing, wirklich. 99 Mats, das, das Beste, hab ich für jeden Bildfight gerüstet, ich sag's dir, Alter. Ja, aber erstmal Waffen, sonst Ja, ja, klar, klar, klar, klar. kannst du mir ein paar Matz geben, vielleicht. Geht's oh, dir gut? Geil, ja, alles gut, alles gut. Hier vorne die ganzen. Oh, so viele Bäume. Oh nein, ey. Kannst du mir schnell deine Mats droppen, bitte? Drop mit deine Mats, drop mit deine Mats, drop mit deine Mats. Schnell, schnell, schnell, bitte, bitte. Oh, es dich oh, glücklich geilen. macht. Oh, gib, her, gib, her, gib her, Alter, die ähm, Steine du, hier. Uh -huh. Hallo Mats! Ich ähm, ja. Ich hole mir alle Mats ich hole mal alle Mats. Hey, wer bist du denn, Mann? Verpiss dich mal, ich will meine Ruhe. Oh, alles Giga gut, alles gut. Oh oh, gut. oh, oh, hier. da kommt ein Gegner bei Ende. Egal, egal, egal, ich, ich hole mal hier, ich hole mal schnell. Oh, guck mal hier, guck mal hier, hier, die ganzen geilen Mats, die ganzen geilen Mats, die ganzen geilen... Hey, was ist das denn? Nein! Meine ganzen Mats, nein! Egal, nächste Runde wieder Farmen. Der zonen Okay, komm, komm, komm, komm, die Zone, kommt. Die, Zone kommt. Die, Zone kommt. die Zone kommt, die Zone kommt, die Zone kommt. Nein, nein, nein, ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. komm, die Zone kommt. Spann dich jetzt mal, komm mal bitte, flieg mal, Komm, ey, komm doch mal hier oben auf die Rampe drauf, Mann. Hey, du. Dann, dann dann heil dich doch hoch, heil dich doch hoch, bitte. Ich hab nur einen Verband Gnu, mit bitte Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn mit dir? Warte, warte, ich muss mich heilen. Warte, ich muss mich heilen. Oh verdammt, es hat abgebrochen. Ich werde abstürzen. Rein. Okay, komm her, komm her. komm Genug, genug, genug. Warte, ich zieh dich hoch, ich zieh dich hoch, ich zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Wir müssen oh mein direkt God weiterlaufen. Gott, hast du noch Ich, nee, ich hab gar nichts, ich hab gar nichts, ich oh hab gar nichts. Ich muss auch direkt in die Zone rein. Genug. Okay, alles gut, alles gut. Okay. Okay, oh, beeil ich schaff's dich, Revi. dich, mal bitte, komm, komm, komm. Komm einfach hinter mir her. Nein, Revi. That's Freak. Okay, ähm, äh, Gnu, Gnu. wir, wir gehen, äh, wir gehen nach Paradise Palms, da gibt's richtig viele Granaten und Raketenwerfer immer, da hab ich, ich hab da Untersuchungen äh, drüber äh, gemacht und da sind äh, die meisten Raketen und, äh, Raketenwerfer. Oh, geil. oh, da oben sind Granaten. Oh ja, geile Granaten. Oh, oh, oh, ja. oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja. Bom, bom, bom. Ja, ja, stirb, Nein. stirb, ja, ja, stirb, ja, ja, stirb. Oh ja, du Noob. Bleib da, bleib da. Ich hole mir einen Raketenwerfer, alles gut. Er ich mich. Oh, Raketenwerfer, warte, warte. Da vorne, da vorne ist einer. Das wird niemals was, oh mein Gott, nein. Komm, den bring ich um, den bring ich um. Den bring ich um, den bring ich um. Nein! Scheiße! Mann, ich brauche einen Raketenwerfer! Das fortnite Kitty. Nun, guck mal, ich hab mein Fortnite-Teezer. Angezogen. Schau Gnuch, mal. Ich bin ja sieben Jahre alt. Komm, wir spielen ein bisschen Fortnite zusammen. Oh. Ich muss einen epischen Sieg haben, genug. Hast du Gnuch. noch keinen epischen Sieg? Nein, ich habe noch gar keinen epischen Sieg. Ich kann ich oh. eine Passage-Karte haben, damit ich Skins bekomme? Ja, ich kann es nicht. Du musst ein bisschen... Kannst du mal von dem Auto Gnuch, runterkommen, Wie geht das vom Auto? Wie heißt du eigentlich mit richtigen Namen? Martin. Hier, Martin. Ich gebe dir jetzt mal hier was zu trinken. Das nimmst du jetzt. Martin? Martin? No, was muss es machen? Martin, Martin, Martin, mach mal, drück mal gar nichts. Genau. Bleib. No, was äh. muss es machen? Martin, nein, Martin, schau mich an. Martin! Martin, komm da runter! Martin, das ist viel zu laut. Martin, Martin! Martin! Gnur no, geht nicht. Du wirst das nichts mit dem Skin? Oh. Wir wollen dir doch einen epischen Sieg holen, Martin, gell? No. Deswegen musst du einfach mal aufhören. Martin, dreh dich bitte um. Nur, no, das geht nicht! Martin, hört no. direkt aufs Meer zu. Martin! No. Martin, halt an! Martin! No. Wie an? Martin! Oh mein Gott, Martin! Martin, nein! Martin, nein! Martin, Hilf, no, ich, ich bin gestorben! Der Hysteriebauer. Nein, Hilfe! ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich bin bei dir, alles gut, alles gut. No, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh nein, ich bin da, ich Oh nein, nein, nein, nein, nein, ich bin mir genockt, alles gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist down, ist down, okay, okay, alles gut. Okay okay okay, okay, okay, okay, okay, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein, mein, mein, mein, mein Gott, oh alles mein gut, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier alles ist gut. alles bei mir. Hier ist einer bei mir. Alles gut. gut. No Panic, no Panic. Oh, auf komm, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. bei mir. Oh mein Gott. Wo bist du? Wo bist du? hab ihn down, alles gut, alles gut. Ich hab ihn down, alles gut. Wir sind keine mehr. Alles gut, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Geht's dir gut? Ja, ich glaube. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Du, hör mal auf zu paniken! Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Du, was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du Keine Panik, keine Panik, Nu! Du schaffst das. Oh mein Gott. So Leute, das war's von diesem wunderschönen Video mit saftiges gnu von Fortnite-Spielern, Teil 1 von 59. Leute, wenn ihr ja. mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und checkt auf jeden Fall den Part von Gnu aus, der ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann bin ich raus. Macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao,